Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Artikel 12 Grundgesetz. Wer Hartz IV bezieht, muss beliebige Jobangebote des Jobcenters annehmen. Wer ein Angebot ablehnt, dem werden 30 Prozent der Bezüge gestrichen. Wer sich nicht beugt, der hungert. Die Würde des Menschen ist sanktionsfrei. Hilf uns, Sanktionen abzuschaffen mit einer Spende auf Startnext.